Meisterwissen, Prüfungswissen kompakt. Willkommen zum neuen Format der Firma Lehren beraten, vermitteln, trat. Ich bin Paul, Ihr persönlicher Wissensmanager. Das heutige Thema lautet, Vorteile eines Umweltmanagementsystems. Welche Vorteile bietet ein Umweltmanagementsystem einem Handwerksbetrieb? Vorteile eines Umweltmanagementsystems sind eine Verbesserung vom betrieblichen Umweltschutz, eine Minderung des Haftungsrisikos, die Erkennung von Schwachstellen, die Verbesserung von Produkten und Diensten, die Optimierung der betrieblichen Organisation, der Marketingnutzen und Imagegewinn, sowie die Erhöhung des Wettbewerbs. Das war ein kurzer Einblick in das Thema Vorteile eines Umweltmanagementsystems. Mehr zu diesem und zu anderen Themen finden Sie im Bildungskanal der Firma Lehren beraten vermitteln trat.